Ein wesentliches Problem der erneuerbaren Energien sind die natürlichen Schwankungen in der Produktion. Beispielsweise ist der Ertrag aus der Sonnenenergie im Sommer wesentlich höher als im Winter. Wenn der Wind kräftig bläst, wird viel Strom produziert, bei Flaute fast keiner. Bisher gibt es noch keine Speichertechnologien, die den Strom aus Spitzenzeiten speichern können, damit er später verbraucht werden kann. Pumpspeicherkraftwerke sind eine Variante. Allerdings sind die Möglichkeiten hierzu in Deutschland aus geografischen Gründen begrenzt. Ein Ausweg könnte eine stärkere Anbindung des deutschen Stromnetzes an die Stromnetze der skandinavischen Länder sein. Deutscher Strom könnte dann etwa in Norwegen zwischengespeichert werden. Norwegen hat hervorragende geografische Bedingungen für Pumpspeicherkraftwerke. Ein weiterer Ansatz ist, die Elektromobilität als Speichermedium zu nutzen. Wenn die deutsche Fahrzeugflotte irgendwann zum größten Teil aus Elektrofahrzeugen bestehen würde, könnte sie wie eine riesige Batterie innerhalb des Stromnetzes genutzt werden. Dafür müsste die Elektromobilität allerdings zum Kernbereich der Automobilindustrie werden. Ein kurzfristigeres Szenario sind private Einzellösungen für die Kleinproduzenten. Diese könnten dann ihre eigene Produktion in kleinen Batterien zwischenspeichern. So könnten sie sich auch bei Produktionsschwankungen von dem Stromnetz unabhängig machen.